Herzlich willkommen zur Vorlesung 8 Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns die Chemie von Carbonylverbindungen an. Ja? Das heißt also, welche Art von Chemie können wir an dieser C-Doppelbindung O, die wir bereits bei Aldehyden und Ketonen kennengelernt haben, eigentlich durchführen? Zum Ende der letzten Vorlesung haben wir einen Ausblick auf Verbindungen mit einer CO-Doppelbindung gemacht. Und wir haben festgestellt, diese Verbindungen werden allgemein als Carbonylverbindungen zusammengefasst. Und je nachdem, was für Restgruppen wir hier ähm, in diesem Molekül vorliegen haben, Ansatz CO-Doppelbindung, haben wir dann andere unterschiedliche Bezeichnungen. Also bei einem Wasserstoff für X äh, und einem Alkyl- oder Arylrest. Hier R, sprechen wir von einem Aldehyd, äh, bei einem weiteren Alkyl- oder Arylrest von Ketonen, äh, beim OH-Rest von Carbonsäure und so weiter. Wenn Sie das nochmal durchgehen wollen, äh, verweise ich Sie auf die letzten paar Minuten der letzten Vorlesung. Der Kohlenstoff selber an dieser, an dieser Carbonylgruppe ähm, ist sp2-hybridisiert. Das heißt, ähm, diese... Bindungen Cx, Cr und C-Doppelbindung O sind alle koplanar mit Winkeln von rund 120 Grad dazwischen. Ja? Ähm, eben weil es sich hierbei um einen sp2-hybridisierten Kohlenstoff handelt. Dieser Kohlenstoff ähm, kann jetzt äh, mit Nukleophilen reagieren. Ja? Also der ist delta-positiv, ähm, Sauerstoff selber ist delta-negativ. Höhere Elektronegativität, wenn wir also ein Nukleophil vorliegen haben, ja, mit einer echten Ladung oder mit freien Elektronenpaaren, können wir hier jetzt einen nukleophilen Angriff auf diesen Kohlenstoff starten. Analog dazu kann die Carbonylgruppe auch mit Elektrophilen reagieren. Ja, Sie wissen, am Sauerstoff haben wir freie Elektronenpaare zur Verfügung, das heißt also, von denen kann ein Angriff auf ein Elektrophil ähm, ausgehen. Beginnen wir also mit dem Fall ähm, einer C-Doppelbindung O-CH-Endgruppe. Ähm, die können Sie äh, ebenso darstellen als unser Rest, ja, Alkyl oder Aryl und eine, ein cho das steht, wie wir schon gesagt haben, für unser Aldehyd oder Alkoholos Dehydrogenatus. Nicht etwa ein Zauberspruch aus Harry Potter, sondern ein Alkohol, der dehydrogeniert wurde. Ja, also hier haben wir beim letzten Mal gesehen, können wir aus Alkoholen durch Oxidation ähm, Aldehyde machen. Und in der Nomenklatur äh, kennzeichnen wir Aldehyde entweder mit der Endung Al oder Aldehyd. Oder mit einem Präfix Formül. Ja, also in, hier habe ich ein paar Beispiele für Sie aufgeschrieben mit den äh, trivialen Namen in Klammern. Ähm, hier haben wir unser Methanal oder Formaldehyd. Äh, mit, einer, mit zwei Kohlenstoffen hier in der Kette sprechen wir von einem Ethanal oder Acetaldehyd. Ähm, und hier ähm, haben wir noch ein paar funktionalisierte Aldehyde. Also hier in diesem Fall eine Formül Essigsäure. Hier haben wir unsere Aldehydgruppe äh, in Grau gekennzeichnet oder unser Formül äh, Methionin. Ja, hier ist die, äh, der Präfix Formül für diese Aldehydgruppe gewählt. Ähm, hier noch ein paar weitere Beispiele von Aldehyden. Wir haben hier das Ethanal oder das Acetaldehyd, das Propanal oder Propionaldehyd. Butenal, ja, also hier haben wir in zweier Position in der Kette eine Doppelbindung und dann unsere C-Doppelbindung O in, einer konjugierten, äh, in einem konjugierten System. Äh, hier haben Sie das äh, Pyridoxy, äh, äh, Pyridoxalphosphat, sorry, ja, also hier ist unsere Aldehydgruppe wieder zu finden, das Benzaldehyd. Oder Salicylaldehyd, ja, hier hängen dann jeweils als Reste unsere Aromaten dran. Das Vanillin haben wir bereits einmal angesprochen, also als es um die Alkohole ging. Hier haben wir unser Alkohol, aber auch unsere Aldehydgruppe. Und die D-Glucose in offenkettiger Form beinhaltet nicht nur die Alkohol-Hydroxyl-Endgruppen hier innerhalb der Kette, sondern auch unser, unser Aldehyd. Ja. Die offenkettige Form liegt in weniger als 1% der Moleküle vor. Analog dazu der Fall, dass unsere Carbonylverbindung jeweils zwei Alkyl- oder Arylreste hier an unserem SP2-hybridisierten Kohlenstoff hängen hat. In dem Fall sprechen wir von Ketonen, die wir dann mit der Endung On oder Keton kennzeichnen oder jeweils als Oxo- oder Keto-Verbindung in Verbindung mit einem Präfix versehen. Als Beispiel dazu einmal das Aceton. Hier haben wir unsere Dreierkette von Kohlenstoffen, also das propan Ohn, ja, um die Carbonylverbindung ähm, zu kennzeichnen, die Ketogruppe. Ähm, hier das Pyruvat oder die 2-Ketopropansäure, hier ist unser Säurerest, das CoH äh, oder das 2-Ketoglutarat ja, oder Beta-Ketoglutarat. Ähm, hier sehen Sie auch, äh, also das sind zwei wichtige äh, Ketone, die Sie in, äh, in Stoffwechsel. Als Stoffwechselprodukte oder Zwischenprodukte vorliegen haben. Hier nochmal weitere, ein weiteres Keton. Die korrekten Namen hierfür da haben Sie die Auswahl zwischen entweder dem 2-Ketobutan, ja, indem wir diese vierer hier als Basis nehmen und in Zweier-Position unsere Ketogruppe verorten, oder das 2-Oxobutan. Dementsprechend können Sie ebenfalls äh, bei Nomenklatur äh, von den Restgruppen ausgehen. Also in diesem Fall hängt an unserer C-Doppelbindung O jeweils eine Ethyl- und eine Methylgruppe. Ja, das heißt also auch hier haben Sie die Möglichkeit von einem Ethyl-Methyl-Keton zu sprechen oder von einem 2-Butanon. Weitere Beispiele aus der Natur und aus dem Labor. Kampfer zum Beispiel. Äh, auch hier haben wir unsere Ketogruppe innerhalb eines Ringsystems, ähm, oder das Diisopropylketon, Zyklohexanon äh, und unser Acetophenon. Hier noch ein etwas komplexeres äh, Keton aus, äh, ähm, aus Stoffwechselkreisläufen. Ja, das äh, Progesteron ja, ist ein Steroidhormon, ein Sexualhormon äh, und noch einige ähm, sogenannte Ketonkörper, ja, die bei unbehandelter Diabetes mellitus äh, auftreten und produziert werden. Ähm, dazu gehört auch das Aceton und das Acetoacetat. Ja. Ähm, aber äh, klassischerweise, also historisch, äh, wird auch äh, das 2-HMG, Hydroxymethylglutarat, zu diesen Ketonkörpern gezählt, obwohl es äh, chemisch gesehen kein Keton ist. Zur Wiederholung aus der letzten Vorlesung. Wir wissen bereits, dass wir Aldehyde und Ketone darstellen können, indem wir primäre und sekundäre Alkohole oxidieren. Ja, Sie erinnern sich an die letzte Vorlesung, wie wir die Oxidationszahlen den jeweiligen Kohlenstoffzentren zugeordnet haben und auch zu dieser, zu dieser kleinen Übung lade ich Sie hierbei auch ein. Hier gehen wir zum Beispiel von einem primären Alkohol aus und bei Oxidation erhalten wir unser Aldehyd und bei weiterer Oxidation können wir eine Carbonsäure aus diesem Aldehyd erzeugen. Beim sekundären Alkohol hingegen ja, bleibt, sind wir nach einer Oxidationsstufe beim Keton angekommen und können hier jetzt nicht mehr weiter oxidieren ohne Kohlenstoff-Kohlenstoffbindungen irgendwo in dem Mo äh, Molekül zu brechen und Abbauprodukte zu erzeugen. Dementsprechend sehen wir hier auch, ja, wir haben hier wieder die Möglichkeiten zu Wasserstoffbrückenbindungen, Van der Waals Interaktionen und Dipol-Dipol Interaktionen. Dementsprechend sehen wir auch hier, wenn wir vom Propan, ja, dem reinen Kohlenwasserstoff, zum Propanal gehen, haben wir eine Erhöhung des Siedepunktes. Ja, analog zu der Erhöhung des Siedepunktes, den wir beim Propanol beobachten und auch beim Aceton und Isopropanol haben wir dann dementsprechend höhere Siedepunkte eben aufgrund der Möglichkeiten dieser sekundären Interaktionen zwischen den Molekülen. Auf der letzten Folie haben wir uns nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass Aldehyde und Ketone aus der Oxidation von Alkoholen, Her, äh, dargestellt werden können. Ähm, hier nochmal die Umkehrreaktion. Äh, wir können natürlich dann auch wiederum aus Aldehyden und Ketonen, also sind Carbonylverbindungen hier oben allgemein dargestellt, durch Reduktion Alkohole herstellen. Ja? Gebräuchliche Reduktionsmittel ähm, sind äh, ja, elementarer Wasserstoffgas ja, und ein Katalysator, zum Beispiel Palladium, Platin. Und so weiter, Zink und Zinn werden oftmals eingesetzt oder Sulfite oder eben auch komplexe Hydride. Ja, dazu gehören lithium -Aluminium hydrid das Diboran oder das natrium Natriumborhydrid. Und was diese komplexen Hydride im Prinzip machen, sie sind eine Quelle von ja, in Anführungszeichen H-H- ja, würde natürlich nicht vorliegen. In einer Reaktion. Aber Sie müssen sich im Prinzip die Aktivität dieser komplexen Hydride hier als eine Quelle von H- vorstellen. Wir spielen das mal in einem Beispiel durch. Ja, in einem ersten Schritt nehmen wir uns hier unsere Carbonylverbindung, also unser C-Doppelbindung O mit zwei Restgruppen, und behandeln das mit unserem Natriumborhydrid. Ja, hier müssen wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Was für Bindungen wir jetzt brechen und neu formen, schauen wir uns dazu mal schnell die Orbitalbetrachtung hier links an. Wir haben hier als das höchste besetzte Molekularorbital unsere Sigma-Bindung zwischen dem Bohr und dem Wasserstoff. Und von hier aus können wir einen Angriff starten auf unser sp2 hybridisierten planaren Kohlenstoff, ja auch hier wieder entweder von oben oder von unten und wir, brech, wir verlagern hiermit Elektronendichte in unser Pi-Sternchen Molekularorbital hier zwischen dem Kohlenstoff und dem Sauerstoff. Das stelle ich hier nochmal in, der, in dieser Reaktionsgleichung nochmal dar. Ja, wir, wir trennen unsere Bohr-Wasserstoffbindung auf und reagieren dann durch das Proton an den Kohlenstoff. Und dabei brechen wir dann simultan diese Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung auf. Der erste Schritt geht also langsam vor sich. Ja, Sie erinnern sich, wir haben hier ein planares SP2-Kohlenstoffatom und jetzt gehen wir in ein äh, äh, ja, äh, tetraedrisches SP3-Kohlenstoff über. Das heißt also, im Übergangszustand ähm, ist hier wieder an diesem Kohlenstoff äh, eine ganze Menge los. Also Wir haben dann wieder vier Substituenten in der Nähe. Das heißt also, dieser Reaktionsschritt läuft auch dementsprechend langsam ab und wir verlagern Elektronendichte in dieses Delta-negative, elektronenliebende, ja, so elektronegative Sauerstoff hier und wir haben dann tatsächlich eine echte negative Ladung hier am Sauerstoff. Jetzt können wir aus der Lösung zum Beispiel ja, ein weiteres Proton, ein saures Proton irgendwoher abstrahieren. Und in einem sehr schnellen Schritt unsere, unser O- hier äh, protonieren. Und so erhalten wir dann in einem, äh, von unserem ähm, Carbonyl äh, erhalten wir dann unser. Alkohol. Reduktionen von Carbonylverbindungen sp äh, spielen auch in der Biologie eine ganz entscheidende Rolle. Äh, wir spielen das Ganze einmal an der Reduktion von Pyruvat zu Lactat äh, einmal durch ähm, und das ist ein Prozess, der bei der anaeroben Glykolyse äh, stattfindet. Ja? Das heißt also bei der ähm, enzymatischen äh, Zersetzung von Gly äh, von Zuckern ja, unter anaeroben Bedingungen, das heißt also unter Ausschluss von Sauerstoff. Ähm, dies ist zum Beispiel der Fall bei der Fermentation von äh, Zuckerlösungen durch Hefe, ja, also bei der Herstellung von Alkohol auf diese Art und Weise. Wir fangen also hier wieder mit unserer Carbonylverbindung an ähm, und reduzieren hier auch wieder zu einem äh, Alkohol. Ähm, hierbei kommt äh, unser Wasserstoff oder unser H-Äquivalent aus der aus der reduzierten Form eines Coenzyms ja, des NADs. In der reduzierten Form stellen wir das her, äh, dar als NADH. Das NAD sehen Sie hier einmal abgebildet. Ja, das ist diese funktionelle Gruppe mit unserem Rest und der Rest ist hier. Ja. NAD selber steht für das Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. Ja, also, da ich mich selber schon dabei verhaspel, ist es leichter das Ding abzukürzen als NAD. Ja, das heißt also nochmal, NADH ist die reduzierte Form davon. Wir haben hier also ein reaktives H-Äquivalent, was dann dementsprechend an dieses delta positive sp SB2-hybridisierte Kohlenstoff addiert werden kann. Ja, ich habe hier noch einen Schritt übersprungen. Wir können äh, dieses äh, Wasserstoff auch äh, in einem Zwischenschritt addieren und erst dann die positive Ladung hier im Ring äh, delokalisieren. Das ist hier gezeigt. Hier haben wir die oxidierte Form des NADs, also das NAD Plus ähm, und äh, haben hier eine delokalisierte positive Ladung innerhalb des Ringsystems. Die reduzierte Form unserer Carbonylverbindung kann jetzt wieder reprotoniert werden und wir erhalten dann auch unseren Alkohol. Auf Folie 3 haben wir ja schon besprochen, dass Carbonylverbindungen wie Aldehyde und Ketone auch mit Nukleophilen reagieren können äh, über dieses Delta-positive SP2-hybridisierte Kohlenstoff und ein so ein Nukleophil kann zum Beispiel Wasser oder können auch Alkohole sein. Ja, in diesen Fällen haben wir stets einen Angriff dieser äh, äh, freien Elektronenpaare am Sauerstoff hier an dieses Delta-positive Kohlenstoff äh, und machen dann bei der Addition von Wasser an einen Keton oder ein Aldehyd, äh, dementsprechend unser Hydrat. Ähm, bei der Reaktion eines Ketons mit einem Alkohol ähm, haben wir hier eine, ähm, ein Halbketal, ja? das heißt also, hier haben wir unsere Rest-Sauerstoff-Kohlenstoffbindung und eine OH-Gruppe dran. Hier sprechen wir von einem Halbketal. Und bei der Reaktion von einem Aldehyd mit einem Alkohol sprechen wir dann hier von einem, also Rest Sauerstoff Kohlenstoff OH. Allerdings haben wir hier noch eine CH-Bindung mit drin, sprechen wir von einem Halbacetal. Solche ähm, äh, Reaktivitäten dieses Kohlenstoffs können wir auch intramolekular betrachten, ja, und zwar immer dann, wenn dieser Ring, also wenn diese Kette hier ausreichend groß ist, dass wir einen entspannten Ring hier bilden können. Ja, in diesem Fall haben wir einen Angriff dieses äh, freien Elektronenpaars von dem terminalen OH hier auf diesen delta-positiven Kohlenstoff und die Schließung zu, einem, äh, zu einer Ringstruktur. Ja. Äh, und Wir erzeugen auf diese Art und Weise auch hier wieder haben wir einen Kohlenstoff mit einer O-Restgruppe, ja, genau wie hier einer OH-Gruppe, genau wie hier, und einer CH-Bindung, genau wie hier. Also haben wir in diesem Fall ein zyklisches Halbacetal geschaffen. Schauen wir uns die Bildung von Ketalen und Acetalen einmal ein bisschen genauer und mechanistisch an. Ja, in diesem Beispiel spielen wir die äh, äh, ja, Herstellung von, von Halbketalen und Vollketalen einmal äh, an der Reaktion von Aceton, hier dargestellt in Blau, und Methanol, in dargestellt in Rot, einmal durch. Auch hier äh, identifizieren wir unser Methanol als äh, unser Nukleophil. Ja, wir haben hier freie Elektronenpaare zur Verfügung in einem Delta-positiven Kohlenstoff hier in unserer Carbonylverbindung. Das heißt, wir können im ersten Schritt hier an dieses Kohlenstoff angreifen. Wir haben danach also hier eine positive Ladung an unserem Sauerstoff und eine negative Ladung hier an dem gegenüberliegenden äh, Sauerstoff äh, von, unserer, von unserem Aceton. Jetzt können wir ähm, dieses, äh, dieses äh, Wasserstoff umlagern, indem zum Beispiel ein weiterer Methanol dieses Wasserstoff abstrahiert oder äh, Wasser das tut. Und dann äh, unser O- hier von einem anderen protonierten Methanol oder protonierten Wasser ein weiteres Wasserstoff abzwackt. Das heißt, in diesem Fall haben sie hier reprotoniert, das habe ich hier dargestellt. Und hier haben sie ihren, ihr Proton verloren. Ja? Das heißt also, wir sehen hier an diesem Kohlenstoff haben wir zwei Reste, ja, zwei Methylgruppen. Wir haben einmal unsere CO-Restgruppe und eine OH-Gruppe. Hierbei handelt es sich also um ein Halbketal. Jetzt können wir erneut protonieren. Ja, und zwar an diesem, an diesem, ähm, an dieser Hydroxylgruppe hier. Und Sie sehen wieder, aha, ich habe hier eine gute Abgangsgruppe geschaffen. Das hier ist mein H2O. Ja. Substituent, bei dem wir sehr leicht diese Sauerstoff-Kohlenstoffbindung aufbrechen können. Wir eliminieren also unser Wasser und haben hier unser planares Carbokation geschaffen, was auch hoch substituiert ist, also auch stabil ist. Jetzt können wir einen weiteren an, äh, äh, nukleophilen Angriff äh, von, einem, von einem weiteren in der Lösung vorliegenden Methanol vornehmen, und zwar an diesem Carbokation. Auch hier wieder können wir unser Proton an zum Beispiel Wasser oder an andere Methanolmoleküle in der Lösung abgeben. Ja, das sehen Sie hier verdeutlicht. Und dann erreichen wir hier unser Vollketal oder einfach nur Ketal genannt. Ja, wir gucken nochmal nach, nach den funktionellen Gruppen an diesem Kohlenstoff. Wir haben hier jeweils zwei Reste in Form von diesen Methylgruppen aus unserem Aceton. Und wir haben jeweils eine, eine co rest und nochmal CO-O-Rest-Gruppen hier dranhängen. Das heißt also im Unterschied zum Halbketal haben wir diesmal keine Hydroxylgruppe mehr, sondern haben, können hier das Ding als Vollketal beschreiben. Und für diese Ketal- oder Acetalbildung, ja, wie wir sie schon gesehen haben in diesen ganzen Schritten, äh, brauchen wir Protonen, ja, saure Protonen. Ähm, das heißt, das wird auch nur äh, bei saurer Katalyse vor sich gehen. Bei der nukleophilen Addition an unsere Carbonylverbindung können wir auch andere Nukleophile einsetzen. Und eines, das wir bereits kennengelernt haben, ist unser Amin, das heißt, in diesem Fall ist unser Stickstoff freies Elektronenpaar, das Nukleophil, und wir können hier an dem delta-positiven Kohlenstoff angreifen. Nun können wir relativ lang diese Verbindung hier deprotonieren und am Sauerstoff reprotonieren und erhalten dann unser Aminal. Ja? Sie sehen auch hier wieder äh, sehen wir uns äh, die, äh, die Substituenten an diesem Kohlenstoff, an diesem SP3-hybridisierten Kohlenstoff jetzt mal an, haben wir jeweils zwei Endgruppen, ähm, äh, die Methylgruppen sind unsere neu addierte funktionelle Gruppe, hier in diesem Fall unser Amin und wir haben ein, eine OH-Gruppe. Ja, das heißt also, das wäre unser Äquivalent eines Halbacetals. Hier natürlich anstelle eines Alkohols haben wir ein Amin addiert, deswegen sprechen wir von einem Aminal. Nun können wir unser Wasser hier abspalten. Ja, also wir nehmen hier unser H2O aus der Verbindung mit raus und, erreiche, und schaffen auf diese Art und Weise eine schiffsche Base, ja, ein Imin, also eine C-Doppelbindung, N-Verbindung. Analog dazu, wenn Sie mit anderen Aminen als primären Aminen arbeiten, können Sie äh, ja, Heteroanaloge Carbonylverbindungen äh, auf diese Art und Weise kreieren. Äh, anstelle des Imins können sie auch Oxime generieren oder Hydrazone, ja, hier mit dieser Stickstoff-Stickstoff-Bindung mit drin. Das heißt also, im Endeffekt haben wir unser, unseren Sauerstoff unserer Carbonylverbindung, also unser O, ausgetauscht durch ein Nx. Ja, je nachdem was für ein Nukleophil wir hier im ersten Schritt benutzt haben. Die Chemie von Iminen spielt in biologischen Stoffwechselvorgängen eine ganz entscheidende Rolle, und zwar bei der sogenannten Transaminierung. Sie fangen also mit einer Aminosäure an und können diese zu einer Ketokarbonsäure umfunktionalisieren durch ein Koenzym, hier in diesem Fall ist das ist das äh, Puri, äh, Pyridoxalphosphat? Ja, das wird aus Vitamin B6 gemacht. Ähm, und Sie äh, äh, verschieben eine Alpha-Aminogruppe, ja, eine Aminosäure hier zuerst auf, un, äh, auf ihr Coenzym und später auf eine andere Ketokarbonsäure. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an hier. Äh, hier in diesem Fall haben wir einen Angriff unseres äh, Nukleophils, nämlich der Aminosäure auf unser Coenzym, wo Sie hier Ihre Aldehydgruppe sehen. Sie machen also hier eine neue Iminbindung und durch Tautomerie ja, können Sie dieses Proton jetzt auch umlagern innerhalb dieses Moleküls. Ja, Tautomerie kennen Sie ja bereits. Ja, das ist die intramolekulare Verschiebung eines Protons äh, auf ein in der Nähe liegendes ähm, äh, Elektrophil. Ja, also hier in diesem Fall äh, verschieben wir dieses Proton, dieses saure Proton hier von der Aminosäure auf das delta-negative Kohlenstoff äh, des Imins hier. Ja. Im nächsten Schritt können Sie dann äh, diese Bindung hier, diese Iminbindung äh, hydratisieren äh, und Sie erhalten dann hier äh, die Brechung dieser, dieser Iminbindung äh, und Ihre Alpha-Ketokarbonsäure und auf dem gegenüberliegenden Ende haben Sie jetzt eine neue äh, Bindung zwischen Kohlenstoff und Stickstoff ge geschaffen. Und hier haben Sie dann eine reaktive Amingruppe, die Sie jetzt auf eine andere Alpha-Ketokarbonsäure zum Beispiel verschieben können. Tautomerie ist also die intramolekulare Wanderung eines Wasserstoffs an ein, äh, ein äh, freies Elektronenpaar oder an eine Ladung innerhalb des Moleküls und Ketone oder auch Aldehyde äh, sind in der Lage, äh, solche Tautomerie innerhalb des Moleküls äh, zu betreiben, ja, weil Tautomerie, anders als bei der Mesomerie, um eine echte chemische Reaktion, bei der, bei der neue chemische Bindungen, Bindungen entstehen und andere chemische Bindungen aufgelöst werden. Ja, das heißt also, das ist eine Reaktion mit einem chemischen Gleichgewicht. Und bei den Ketonen oder Aldehyden können wir dementsprechend zwischen einer Ketoform und einer Enolform hin und her schalten, Je nachdem, wohin dieser, dieser blau eingezeichnete Wasserstoff wandert. Ja, Enol deswegen, da wir nun von einem sp3-hybridisierten Kohlenstoff zu einem sp2-hybridisierten Kohlenstoff äh, gelangen, ja, also eine C=C-Doppelbindung, eine En-Bindung ausbilden und dabei auch aus unserer Carbonylgruppe eine Hydroxyl, also eine Alkohol, eine O-Gruppe generieren. Ja. Deswegen also auch hier links unser Keton und durch intramolekulare Wasserstoffwanderung, also durch Tautomerie, erzeugen wir unser Enol, also unser Enol. Ja, diese Gleichgewichte ähm, sind auch unterschiedlich geartet. Ja, also das heißt, in, diese, in der, in der ähm, Enolform, hier in diesem Beispiel ähm, des, also des Acetons, haben wir nur weniger als 1% der Moleküle zu jeder Zeit vorliegen. Auch hier ist, die, ist das Gleichgewicht ganz klar auf der Seite des, des Ketons und nur 1,2% dieser, dieser Substanz, dieses, Zyklo, dieses Zyklohexaketons, liegen in der En-Ohl-Form vor. Trotzdem lässt sich, lässt sich damit Chemie betreiben. Ähm, wie diese Keto-Enol-Tautomerie im Detail abläuft, sehen wir uns äh, als nächstes an. Der Wechsel zwischen Keton und Enol hängt nämlich mit der unmittelbaren äh, Acidität, ja, also mit der, äh, mit der sauren äh, Eigenschaft dieser CH-Bindung hier am Alpha-Kohlenstoff zusammen. Ja. Diese Alpha-Beta-Nummerierung hier ist eine Relation zu unserer Carbonylgruppe. Ja, das heißt, das Alpha-Kohlenstoff ist gleich äh, das benachbarte Kohlenstoff zu unserer Carbonylgruppe. Und schauen wir uns hier mal die Wasserstoffe an diesem äh, Alpha-Kohlenstoff an. Ja, so sehen wir, aha, die sind im Prinzip ähm, hier direkt in der Nähe einer. Elektronen akzeptierenden Gruppe. Ja, wir haben hier also einen Elektronenzug dieses Carbonylsauerstoffs weg von diesem Alpha-Kohlenstoff und dementsprechend lässt sich diese CH-Bindung auch relativ leicht brechen. Ja, hier zum Beispiel durch eine Base. In diesem Fall greift die Base eines der Wasserstoffe am Alpha-Kohlenstoff ab. Wir brechen unsere Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung auf und bilden eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung auf. Gleichzeitig lösen wir auch diese Carbonyl-C-Doppelbindung-O-Bindung auf und verlagern Elektronendichte auf unseren elektronegativen Wasser, äh, Sauerstoff. So gelangen wir also zu der konjugierten Base oder einem Enolat-Ion. Die Enolform von Ketonen kann auch stabilisiert werden, und zwar durch äh, verschiedene Faktoren. Wir sprechen hier mal zwei durch. Äh, zum einen kann die Folgen, ja, wie hier zum Beispiel im 1,3-Dicarbonyl, äh, in dieser so 13 dikarbonylverbindung ja, die Ketoform äh, liegt nur zu 20% vor und zu 80% haben wir tatsächlich diese ähm, äh, Ketoenol-Form vorliegen. Ähm, Dies stabilisiert nicht nur durch eine Konjugation dieser Doppelbindung zueinander in Saketoenolform, sondern auch natürlich durch Wasserstoffbrückenbindungen. Ja, das heißt also auch hier können Sie innerhalb sechs Rings, der aus diesen drei Kohlenstoffen, den beiden Sauerstoffen und dem Wasserstoff besteht, durch Tautomerie diese Doppelbindungen umlagern und auch das Wasserstoff zwischen den beiden Sauerstoffen wandern lassen. Angeschlossene aromatische Systeme ähm, stabilisieren äh, diese, diese äh, Enolform ebenfalls zu einem gewissen Grade. Das heißt also, hier haben wir zu 91% unsere Ketoform vorliegen, wenn hier die Restgruppen Phenyle sind. Ähm, in der, in der, äh, also der Enolform äh, haben wir ein etwas verlängertes konjugiertes. System und dadurch auch Stabilisierung, sodass 9% dieser Substanz in der Enolform vorliegt und 91% in der Aldehydform. Stabilisierung kann auch durch sterische Hinderung erfolgen. Hier in diesem Fall haben wir große Arylreste, ja, das heißt also hier diese, diese sterisch sehr anspruchsvollen N-Gruppen und hier wird die Aktiv, äh, die reaktivere Enolform zu 95% vorgezogen. Wir können diesen sauren Charakter unserer Wasserstoffe an einem Alpha-Kohlenstoff in einer Carbonylverbindung jetzt auch für Kondensationsreaktionen oder Additionsreaktionen nutzen. Hier in diesem Beispiel Spreche Katalyse an einem AZ, an unserem AZ-Aldehyd hier durch. Das heißt, in Anwesenheit von Base können wir unser AZ-Aldehyd sehr einfach deprotonieren und dadurch unser Enolat-Ion hier generieren. In der Enolatform haben wir jetzt unseren Kohlenstoff, unseren Alpha-Kohlenstoff, in einen SP2-hybridisierten Kohlenstoff verwandelt und ähm, äh, dadurch auch in einen, guten, in einen guten Nukleophil. Das heißt, in Anwesenheit äh, von anderen Az-Aldehyd-Molekülen kann jetzt dieses ähm, äh, Enolat-Ion, hier einen nukleophilen Angriff über diesen delta-negativen Kohlenstoff starten. Ja, dieser Schritt ist also unsere Aldol-Addition. Und wir erhalten jetzt hier eine Verortung der negativen Ladung an unserem Sauerstoff. Dieser kann jetzt zum Beispiel ein Proton aus der protonierten Base aus dem ersten Schritt wieder abstrahieren und zu, einem, zu einer Hydroxylgruppe protoniert werden. Jetzt sehen Sie also, aha, wir haben also unsere Base regeneriert und haben hier jetzt ein neues Alpha-Kohlenstoff mit sauren Protonen dran, die auch wieder sehr leicht abstrahiert werden können. Ja? Alternativ können Sie auch diese OH-Gruppe aus dem Molekül eliminieren, indem sie hier dann auch ein, die Bildung eines konjugierten Pi-Systems ähm, C-Doppelbindung O, C-C-Doppelbindung generieren können. Diese Verbindung von zwei Fragmenten, ja, wie hier bei dieser aldol unter Eliminierung eines kleinen Moleküls, zum Beispiel Wasser, bezeichnen wir als Kondensation. Ja. Hier in diesem ganzen Ablauf, wie gesagt, ist diese Kondensation auch dahingehend begünstigt, da wir hier jetzt ein konjugiertes Pi-System, also ein stabileres Molekül geschaffen haben. Sie erinnern sich an Folie 3. Carbonylverbindungen können nicht nur mit Nukleophilen reagieren, sondern auch mit Elektrophilen. Hier spielen wir das Ganze einmal durch bei der sauren Katalyse. Ja, das heißt, wir haben hier Protonen vorliegen und können jetzt also Paran unserem Carbonylsauerstoff nutzen, um ein Proton abzugreifen. Ja, durch die Protonierung dieser Carbonylgruppe äh, hier werden, werden natürlich diese Wasserstoffe hier am Alpha-Kohlenstoff umso saurer. Ja? Das heißt, also, die, die, die können jetzt sehr leicht äh, sich vom Molekül abtrennen ähm, und unser, unser Enol bilden. Unsere Enolform hat jetzt hier einen delta-negativen Kohlenstoff. Ja, das heißt, wir haben hier in unserer, unserer Enolform ähm, äh, einen nukleophilen Kohlenstoff, der jetzt nun an, einem, äh, an einem weiteren, einer weiteren Carbonylverbindung eine nukleophile Addition äh, vollführen kann. So, jetzt haben Sie hier das fertige ähm, Zwischenprodukt unserer nukleophilen Addition, ja, unseres Enols an eine andere Carbonylverbindung. Und Sie können jetzt äh, durch Protonentransfer ähm, Ihre Carbonylgruppe äh, rekonstituieren. Und hier haben Sie dann dementsprechend ähm, Ihr, äh, Ihren, Ihre Alkoholrestgruppe. Ja, der Unterschied also zwischen dieser sauren Aldoladdition im Vergleich zu der basischen äh, Aldoladdition, die wir auf der letzten Folie hatten. Ja, Sie erinnern sich, bei der basischen Katalyse ja, haben wir durch Deprotonierung unserer Carbonylverbindung äh, hier unser äh, Enolation geschaffen, ja, indem wir eines dieser sauren Protonen am Alpha-Kohlenstoff äh, eliminiert haben. Bei der sauren Katalyse hingegen überführen wir unseren, unsere Carbonylverbindung in die nukleophilere Enolform, die dann über diesen äh, nukleophilen SP2-hybridisierten Kohlenstoff hier einen nukleophilen Angriff auf eine andere Carbonylverbindung starten kann. Fassen wir also die Reaktionsmöglichkeiten. Unsere Carbonylverbindungen einmal zusammen. Wir haben gelernt, unsere Carbonyle können, können als Elektrophile reagieren. Ja, in diesem Fall haben wir eine nukleophile Addition an unser delta-positives sp2-hybridisiertes Kohlenstoff, unserer CO-Doppelbindung. Ja, Sie sehen hier, diesen diesen äh, äh, Delta-positiven Charakter dieses SP2-Kohlenstoffs in dieser Resonanzstruktur. Das heißt dementsprechend, wenn Sie ein Nukleophil haben mit einer echten negativen Ladung oder hier äh, wie hier beschrieben, oder einem freien Elektronenpaar, können Sie einen nukleophilen Angriff auf dieses Kohlenstoff starten. So erhalten Sie dann Ihr Additionsprodukt, an unserem SP3-hybridisierten Kohlenstoff hängt jetzt nun unser Nukleophil und Sie haben hier Ihr Alkoholat-Ion geschaffen, was dann zum Beispiel reprotoniert werden kann zu einem fertigen Produkt. Alternativ kann unser Nukleophil, auch, äh, unser Carbonyl auch als Nukleophil äh, eingesetzt werden. Wir haben das einmal angesprochen bei der Protonierung unserer äh, unseres carbonyl sauerstoffes ja, das heißt in Anwesenheit eines Elektrophils, können äh, hier diese, äh, diese freien Elektronenpaare am Sauerstoff einen Angriff am Elektrophil vornehmen. Das heißt in diesem Fall würde das Elektrophil am Sauerstoff, äh, am Sauerstoff hängen. An, dem, an dieser Keto-Enol-Tautomerie haben wir auch gesehen, dass wir Protonen innerhalb des Enols verlagern können, ja, aus der reinen Keto-Form in die Enol-Form, Enol. -Form, ja, en und dadurch machen wir hier unsere, unsere Alpha-Kohlenstoffe zu guten äh, nukleophilen Reagenzien. Ja, das heißt also in diesem Fall könnte ein Elektrophil über dieses Kohlenstoff hier angegriffen werden. Reagiert unser, unsere Carbonylverbindung als Enol? Bekommen wir die Addition des Elektrophils am Alpha-Kohlenstoff? Und als letztes Beispiel hier nochmal die Reaktion unserer Carbonylverbindungen als Enolat. Ja, also in diesem Fall haben wir hier unsere, unser En, unsere CC-Doppelbindung und unser äh, Alkoholat, also ein Rest O-. Sie wissen, Sie können hierfür auch Resonanzstrukturen zeichnen, ja? das heißt also diese echte negative Ladung am Sauerstoff in diese Bindungen verlagern oder auch dementsprechend wieder zurück. Das heißt also, Sie haben hier Delta-negative oder real negative Ladungen jeweils an den Sauerstoff und an dem terminalen Alpha-Kohlenstoff. Das heißt, Sie können über beide äh, Atome jetzt an einem Elektrophil angreifen und dementsprechend entweder ähm, äh, Ihr Elektrophil an den Sauerstoff addieren oder an das Alpha-Kohlenstoffatom. So, wie geht es also weiter? Wir haben ja jetzt die Chemie von Alkoholen und Carbonylverbindungen durchgespielt. Als nächstes schauen wir uns Carbonsäuren an und welche Chemie damit nun möglich ist. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.